So Genau. Später werde ich noch ein Kit verschenken. Dafür muss ich aber später noch mal, äh, Oder vielleicht auch morgen, äh, auf jeden Fall werde ich dann erstmal noch mal was müssen. Weil ich keine habe. Weil ich... kein Geld habe. jetzt kurz weil mein WLAN buggt buggy ich bin buggy man ich bin buggy man ich bin buggy man. so das Ziel ist äh, mein Ziel ist es dieses Spiel zu gewinnen natürlich nicht. Kann nicht. Oh gut, ich dachte. F18. Ist doch schon gut. Das ähm, äh, Ziel ist natürlich, das Spiel zu gewinnen, weil... Ja. Das ist einfach Ziel. Naja. Jedenfalls jeden werden wir jetzt erstmal... Okay, hier hat mein teammate schon die Team... Oh, korrekt, kann ich brauchen Team Generator, äh, äh, Team Generator. Die Dings hier, die... Alle, äh... Alle, Dias Die hast du schon mal geholt. So, mal gucken. So, wenn nicht, dann ich, muss ich jetzt nur noch kurz, äh, hier... 15 Eisen für, ähm... den Kessel hier holen und den tun wir dann auch wieder hier hin und tun da schon mal das und das rein. Und gehen dann hier. What the? How? How, like how? Wie habe ich das gerade geschafft? Sag's mir. Wie? Oh geil, zwei How is that possible? Oh, das hier kann man äh, zum Dings im um Fallschaden zu Dingsen. Also wenn du Fallschaden, du bekommst ja in Bad Wars Fallschaden, wenn du hier runterspringst. Okay, oder halt nicht? Äh, aber ich finde so viele Sachen, hier ja. Aber mit dem Ding, wenn du das gedrückt hältst, dann bekommst du halt keinen Eilschaden. Jetzt tue ich die Dings da rein. Jetzt gucken wir, was passiert. Perfekt, wieder eine Zeitbombe. Super. Ich frage mich nur, was diese Zeitbombe halt bringt. Bei den Sinn habe ich da noch nicht richtig herausgefunden. Unser Bett, unser Bett. Nein. Nein, no. Hm. Gut, dann muss ich jetzt erstmal hier mich auf, aufleveln. No. So, Ey, ich darf jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe. Dann ist ziemlich schlecht. Huge oh, Schlag, äh, ich habe ähm, Dings hier Huge Lucky Blocks ist da hinten gedings, hat da hinten gespult. Hier nochmal, hier nochmal was bekomme ich was bekomme ich was bekomme ich oder bekomme ich auch ein paar und ich habe das ist alles was ich bekommen habe okay ja so aber was ich meinte ist wenn man zum Beispiel wenn man jetzt sich hier so hochbaut dann Falsch haben Jetzt habe ich halt ein paar Blöcke verwendet. Ist aber egal, weil wenn man äh, dieses Inferno-Schild da benutzt, äh, bekommt man keinen Fallschaden und das ist ja das äh, Beste daran. Und wenn man halt, halt Fallschaden äh, bekommt, ist halt gut, ne? Du willst ja keinen Fallschaden bekommen. Auf jeden Fall. Ich muss mich so die ganze Zeit ich bin gerade eben erstmal eine Schiene wieder zurückgekommen. Ich baue mich mal ganz weit hoch und drücke jetzt 5. Hätte das Schild. Ja. Oh. Oh. Ja, meint, es gibt Fallschaden. Es gibt auf jeden Fall Fallschaden. So mal gucken, was bekommen wir hier ja. diesmal raus wenn wir wieder so eine Zeitbombe kriegen. Oh, junge! Ich bin natürlich auch noch in der Schule. Ich bin ja jetzt nicht... Ähm, so krass groß. Ich bin, ja. Ähm, ja... Alter sage ich jetzt mal nicht. Ich bin aber... ...schon... ...alt. Also ich bin keine alter Opa. Aber ich bin alt. So, Team Upgrade... tue ich mir das. Und hier will ich ...als Und dann auch gleich den der Stadt. Okay. Und jetzt brauchen wir 12 Dias für das nächste Update. Update. Update nicht, sondern Upgrade. Jetzt haben wir hier diesen einzigen Dier. Und jetzt... Oh, bitte halt. Nein, ist nicht wahr. Probiert er jetzt das Bett da abzubauen? <lacht> Als er probiert das Bett und... abzubauen. <lacht> Nein, oder? Nein, ist nicht wahr. Als... Oh, oh mein Gott, jetzt kennt er auch noch unseren Generator. Okay, dazu ist jetzt auf jeden Fall ein paar Zeit hin. Ey, ey, ey, ey. <lacht> <lacht> ein Zopf, Junge. Er ist in die Void gejumped. Er ist in die Void gejumpt. Er ist einfach in die Void gejumped. No way. No way gut ich hole mir jetzt erstmal ähm, hier den Bogen und ein paar Pfeile 40 sollten ausreichen für das was ich vorhabe No way So okay. jetzt Blumen und jetzt bekommen sie wahrscheinlich wieder eine ta a a a a a bombe Ja. Wer hätte es denn auch gedacht, ne? Aber ich kann hier einfach nur Big Brain. Ich hab ihn gelaut, ich hab ihn gelaut, ich hab ihn gelaut. Er ist low, er ist low, er ist low, er ist low. Er ist low, er ist low. Er ist low, er ist low, er ist low. Digga, als ob ich es nicht treffe. Ey, als ob ich es nicht getroffen habe. Vielleicht weiß, wenn er da rüberkommt, werde ich ihn treffen, oder? Ich wird auch noch klapper. Ah, da vorne ist er. Da vorne ist er. Nein, ich kann doch nicht durchlaufen und ich dachte schon so, abbauen und wir bekommen uh, ey Junge, mein Teammate hat mir das einfach gestohlen das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr er hat mir alle er hat mir alle Lucky Blocks gestohlen, ja? alle Lucky Blocks hat er mir gestohlen nicht mal das hat er mir gegeben Wollte mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ja gut, dafür, dafür bleibe ich jetzt hier bei ne, äh, der Dienstlehrerin. Ah, okay. Ah, okay. So vier Emma aus. Und dann werde ich jetzt mit Buck so krass. Ich brauche noch eins, Warrach. So. So. Das nächste Schwert ist das mit vier Dingsdorn. <lacht> genau. Dann werde ich jetzt kurz hier angeln. Ui, angeln, angeln, angeln. ich weiß, da ist gerade von Dings hier in der Schule zurückgekommen, deswegen vielleicht hörte sie. I don't know. Oh. ich bin zu so schlau, ey. Angeln! bekommen wir? So, perfekt. Und es ist ein Iron Yay! Habe ich mir schon immer gewünscht. So, erstmal Bischwärter. Und dann, was soll ich mit den ganzen Sachen machen? Schon Feuerbälle. Und da auf jeden Fall auch voll. Also jetzt habe ich genug wollen zu so, die fishing red zu die lucky blocks in einer hotbar ich baue mich mit den lucky blocks nach oben und so gucke so. was ich daraus bekomme ich hoffe ein rage blade da ja, kann man erstmal nehmen so, da gucke ich gleich mal nach äh, nee, das kann man nicht benutzen Leiter. Und... Wo soll ich jetzt da rauskommen? Ja, hier rauskommen? Okay, es noch raus. Springen. Okay. Das kam unerwartet. Das kam sehr unerwartet. Aber ich sag nichts. Ich hab nichts dagegen. So. Aber was ist.. selber ein Kanone brauche ich nicht. Das brauche ich auf jeden Fall in meiner Hotball. Hä? Äh, meine Ballons. Hä, hey, ich hab Ballons? Ach hier. Ich sag grad schon. Die brauche ich in meiner Hotball die Time Bomb originiert. Die D-Chörden warm ist raus. Und damit werde ich mir jetzt erstmal äh, weitere Blöcke holen. Und ich sehe auch schon ich bin schon über 15 Minuten. Was nicht so geil ist, denn auf diesem kann man nur maximal 15 Minuten immer die längere kaufen bla bla